Herzlich willkommen heute am Freitag für Hoffnung um 12. Du erwartest vielleicht eine Sendung heute, wie wir es auch in unserer Werbung haben. Aber wir haben derzeit Betriebsferien und unser Team ist auch in Urlaub. Und deshalb machen wir während den Betriebsferien nur Hoffnung um 12 Mittwochs. Du kannst aber jeden Sonntag live bei uns reinschauen. Es ist alles live auf YouTube oder im Livestream. Ja, wir laden dich ein für den Sonntag, wo wir auch für viele Anliegen beten, wo du gerne mit dabei sein darfst. Und wir wünschen dir Gottes Segen. Und nach unseren Betriebsferien sind wir wieder zweimal pro Woche für dich da. Alles Gute, der Herr segne dich. Bis bald.